Du, glaubst du, dass der Emil irgendwo schon mal einen Kommentar hinterlassen hat? Na, der Emil ist mehr der schweigsame Typ. Heute wollen wir auf einen Kommentar reagieren, der uns in einem sozialen Netzwerk hinterlassen wurde. Normalerweise tun wir das zwar nicht, also auf Kommentare antworten, aber dieser Kommentar hat uns ganz tief im Herzen berührt und auch bewegt. Worum geht's? Schauen wir kurz mal in eines unserer Videos rein. Alter Kanzler, neuer Kanzler, du wurdest schon mal abgewählt. Daraufhin haben wir folgenden Kommentar erhalten. Wann wurde kurz abgewählt? Ach so, der Misstrauensantrag ist für euch beide Pseudosatiriker schon so etwas? Also wenn man ihn nicht regulär abwählen kann, dann wirft man ihn wegen persönlicher Animositäten aus dem Amt und das nennt man Abwahl. Tolles Demokratieverständnis. Da wir immer bemüht sind, Wissen ins Volk zu tragen, helfen wir in diesem Fall natürlich gerne weiter und am besten fangen wir ganz von vorne an. Wurde Sebastian Kurz jemals direkt zum Kanzler gewählt? In Österreich wählt man im Regelfall alle fünf Jahre den Nationalrat. Das ist die Volksvertretung, die dann in regelmäßigen Abständen im Parlament tagt. Der Nationalrat setzt sich aus 183 Abgeordneten zusammen. Welcher Abgeordnete für deinen Wahlkreis im Parlament sitzt, erfährst du ganz einfach auf parlament.gv.at. Verschiedene Parteien stellen für die Wahl Listen zusammen, auf denen sich Personen um einen Abgeordnetensitz im Parlament bewerben. Wählst du nun die Partei deines Vertrauens, werden abhängig vom Wahlergebnis Abgeordnetensitze nach der Reihung auf dieser Liste vergeben. Durch das Vorzugsstimmensystem kann diese Reihung aber vom Wähler verändert werden. Sebastian Kurz stand sowohl 2017 als auch 2019 als Erster auf der Liste der ÖVP. 2017 erreichte er 117.468 Vorzugsstimmen, 2019 sogar 155.803. Das heißt, Sebastian Kurz wurde über das parteiinterne Listensystem und das Vorzugsstimmensystem eindeutig als Abgeordneter zum Nationalrat ins Parlament gewählt. Allerdings hat er sein Mandat nicht angenommen da er vom Bundespräsidenten mit der Regierungsbildung beauftragt wurde und anschließend zum Kanzler ernannt wurde. Den Bundespräsidenten wählt man in Österreich übrigens direkt. Das ist dann eine Personenwahl. Im Gegensatz zum Kanzler. Den kann man in Österreich nicht direkt wählen. Aber kann man den Kanzler direkt abwählen? Ein Misstrauensantrag kann, wenn er genügend Unterstützung im Parlament erhält, zu einem Misstrauensvotum führen. Votum heißt Stimme. Und Stimme steht für Wahl. Ein Misstrauensvotum kann sich gegen einzelne Regierungsmitglieder oder die gesamte Regierung richten. Stimmen nun genügend Abgeordnete für die Absetzung eines Regierungsmitglieds, so ist dieses abgewählt. Also kann in Österreich ein Kanzler zwar nicht direkt gewählt werden, aber sehr wohl direkt abgewählt werden. Das heißt, Sebastian Kurz und sein Regierungsteam wurden durch die Mehrheit der Volksvertreter im Parlament direkt abgewählt. Sprich, Sebastian Kurz wurde vom Volk als Kanzler regulär abgewählt. Und das ist ein ganz normaler demokratischer Vorgang. Falls man das alles in der Schule versäumt haben sollte, lässt sich das ganz leicht nachlesen, auf den offiziellen Seiten der Bundesregierung und des Parlaments, sowie auf Wikipedia. Um das alles im Internet zu finden, braucht man ungefähr fünf Minuten. Also in etwa so lange, um einen Kommentar zu schreiben. Also Augen auf bei der nächsten Wahl. Wir hoffen geholfen zu haben und scheut euch nicht, unsere Videos auch weiterhin zu kommentieren. Wir helfen auch in Zukunft gerne weiter und schließen Bildungslücken. In diesem Sinne, toi, toi, toi.